So sieht das hier aus, jeden Tag. Delbrück ist eigentlich ein schönes Viertel, im Grünen gelegen, nah an der Stadt und sehr beliebt. Viele kommen zum Einkaufen her, auch aus den umliegenden Stadtteilen und Orten. Aber es macht keinen Spaß mehr, hier einzukaufen. Die Stimmung auf der Straße ist egoistischer, rücksichtsloser und aggressiver geworden. In den letzten zehn Jahren ist hier unheimlich viel gebaut worden und alle haben ein Auto, alle wollen parken. Und nur ein Teil der Neubauten hat Tiefgaragen. Die Stadt Köln lässt sich den Parkplatznachweis abkaufen, zu Lasten von Fußgängern und Radfahrern. Und dann kam auch noch Corona dazu. Man kann gar keine Abstände einhalten, wenn auch noch die Gehwege zugeparkt sind. Und mehrmals habe ich gesehen, dass Bewohner des Altenheims mit ihrem Rollator auf die Straße ausweichen mussten, weil der Bürgersteig komplett zugeparkt war. Also ich bin mit meiner Enkelin, mit meiner kleinen Enkelin einkaufen gegangen auf der Delbrücker Hauptstraße. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Fallsparker das da gibt. Die lernt gerade, dass man am Bordstein anhalten muss, wenn man über die Straße will und guckt, ob frei ist. Und dann steht da ein Auto auf dem Bürgersteig und dann weiß sie nicht, ist hier jetzt schon Straße? Wo ist eigentlich die Kante? Und ist, äh, kriegt Angst und ist verwehrt. Alles fing an mit einem Post auf nebenan.de, eine Anfrage. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Post über 100 Kommentare und bis auf zwei waren alle positiv. Herzlich willkommen, ich bin Asra. Heute geht es bei Blogt um Mobilität, um Verkehr, um Lebensqualität in der Stadt und um das öffentliche Leben. Mein Hilferuf auf nebenan.de, der hat was ausgelöst, womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Eine richtige Bürgerinitiative ist daraus geworden. Wir sind zwar noch gerade ganz am Anfang und wir haben noch lange nicht unsere Ziele erreicht, aber das alles ist so spannend, dass ich euch davon erzählen möchte. Kurz nachdem auf nebenan.de so viele schrieben, dass man da doch mal was machen müsse, kam der Vorschlag, sich doch mal zu treffen. Wir trafen uns im Café, wir waren zu viert und dann wurden es mehr. Wir sind jetzt 22 in der Gruppe und acht Aktive. Gerade sind noch zwei dazugekommen. Es gab auch einen Artikel in der Kölnischen Rundschau. Wir treffen uns regelmäßig, zeitweise auch per Videokonferenz. Wir haben eine Webseite eingerichtet und Briefe an die Stadtverwaltung und an die Oberbürgermeisterin geschrieben, haben teilweise erstaunliche Antworten bekommen und haben einen Bürgerantrag gestellt, dass wenigstens dafür gesorgt wird, dass die Regelungen, die es ja schon gibt, auch eingehalten werden. Also die Falschbacke auf den Gehwegen, das ist ja nur ein Teil des Problems. Das ist nur ein Symptom für die zunehmende Rücksichtslosigkeit und Aggressivität auf den Straßen. Wir wollen mehr. Wir wollen nicht nur das Verkehrskonzept ändern. Um herauszufinden, was wir, wo wir hin wollen, haben wir eine Traumrunde gemacht. Wir haben uns in den Kreis gesetzt und einer nach dem anderen immer weiter, bis es nicht mehr weiterging hat jeder und jede von uns gesagt, seine und ihre persönliche Vision davon, wie die Delbrücker Hauptstraße in zehn Jahren aussieht, wenn alle Träume zu 100% und alle Wünsche zu 100% erfüllt sind, sodass man hinterher sagen kann, es hat sich gelohnt, dass ich mich dafür eingesetzt habe und wie schön, dass ich dabei war. Das war so schön. Da fingen wir an zu träumen und zu spinnen und haben uns an unsere Sehnsucht erinnert, wie es sein könnte, wie schön und ruhig sicher und sauber die kinder könnten alleine zur schule gehen und radeln man könnte flanieren sich treffen sich mal hinsetzen und ausruhen in ruhe einkaufen einer in unserer runde ist architekt er hat diese vision ins bild gesetzt und gegenübergestellt wie es jetzt ist und wie es sein könnte Der alteingesessene Bürgerverein Delbrück hat vor Jahren schon bemerkt, dass die Hauptstraße nicht mehr schön ist und nicht sicher. Sie haben Tempo 20 und mehr Zebrastreifen durchgesetzt. Die Probleme sind, beides Tempo 20 und Triebrastreifen werden nicht akzeptiert. Das funktioniert deshalb nicht, weil alles im alten Muster stecken bleibt, das Auto hat immer Vorrang. So sehen viele Autofahrer diese Zugeständnisse an die Fußgänger als eine Zumutung an. Wusstet ihr, dass unser Verkehrsrecht von 1934 ist? Nun hat die Welt sich geändert seit 1934. Der Verkehr hat sich verändert, die Städte, die Menschen, die Bedürfnisse und das Klima. Das Auto hat das städtische Leben an vielen Stellen brutal zerstört. Das muss nicht sein. Und das kann man ändern. Überall wird gerade der Verkehr in den Städten modernisiert. In Münster, in Unna, Frechen, Aachen, Amsterdam, Bern, Boomte. Boston, Chicago, Kopenhagen, London, New York, Paris, Plaine Commune, Pontevedra, San Francisco, Stockholm, Straßburg, Toronto und viele andere und in Brühl. Die Geschäftsinhaber sind vorher oft skeptisch, teilweise vehement dagegen und befürchten Umsatzeinbußen. Aber das Gegenteil tritt ein und hinterher sind sie alle begeistert. Es gibt eine ganze Reihe internationaler Untersuchungen dazu. Der Umsatz hat sich teilweise bis zu 30 Prozent vermehrt. Wir wollen erstmal herausfinden, was schon da ist, was die Menschen wollen, was die Bedürfnisse sind. Wir wollen alle mitnehmen, auch die Autofahrer. Am 18. September 2020 hatten wir unseren Aktionstag. Der 18. September ist der Internationale Parking Day seit 2006 für menschenfreundliche Städte. Fünf Parkplätze hat das Ordnungsamt für unseren Aktionstag freigehalten. Wir haben sie möbliert mit Bänken, Tischen, Grünzeug, einem Sonnenschirm, einer Mahlecke für Kinder. Man konnte sich so ein bisschen im Kleinen vorstellen, wie es sein könnte auf unserer Hauptstraße. Die Poster mit der Vision waren das Herzstück der Aktion. Sie haben viele Diskussionen angeregt. Viele Autofahrer, auch Geschäftsleute, mit denen wir gesprochen haben, waren am Anfang strikt gegen eine Fußgängerzone. Wenn wir dann erklärt haben, dass wir uns gar nicht für eine Fußgängerzone engagieren, sondern erstmal die Bedürfnisse von allen sammeln wollen, um dann ein für alle sinnvolles Konzept zu erarbeiten, zum Beispiel mit Ladezonen und Z Ladezeiten, mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten und Pendelbus für große Einkäufe, Rollator und Kinderwagen und dass man auch über Tempo 20 reden kann und dass es zum Beispiel bei Shared Space keine Zebrastreifen gibt, dann wurden die meisten nachdenklich und hörten auf, von Hirnverbrannt und Schlimmerem zu reden. Ob es allerdings ein legitimes Interesse im Sinne des Gemeinwohls sein kann, im SUV auf dem Bürgersteig die Zeitung zu lesen, während die Gatte in Einkaufen geht und die Fußgänger Schlange stehen, um am Auto vorbeizukommen oder auf die Straße ausweichen müssen, darüber wollen wir eigentlich nicht streiten. Uns an unsere Sehnsucht zu erinnern und auch uns gegenseitig zu erinnern. Das kann auch traurig machen oder auch wütend. Aber diese Traurigkeit und die Wut zu nutzen, um was zu tun und zu ändern und was auf den Weg zu bringen, das ist genau das ist Kreativität. Und ähm, wenn wir uns treffen, Freie Wege Delbrück, dann ist da immer so eine Energie. Es ist so wie auf so einer großen Welle zu reiten und fühlt sich total gut an. Macht selber was. Tschüss, bis zum nächsten Mal.